Ja, hallo, ich bin Franz Josef Herzog, ich lebe in Dresden, bin verheiratet und meine neue spannende Aufgabe in Dresden rechts der Elbe ist es, die Jugendarbeit lebendig zu halten, ja, die Jugendlichen zu begleiten und für sie da zu sein.